Ja, hallo, mein Name ist Christian Walter von Cradewoller, wie Sie sich vielleicht von den vorangegangenen Videos schon wissen und ähm, aufgrund der aktuellen Entwicklung und natürlich auch auf der Grundlage der Feedbacks der letzten Wochen haben wir uns heute mal für ein ganz besonderes Thema entschieden und zwar die Cryptocurrencies. Ähm, was ist hier zu beachten? Welche Möglichkeiten gibt es, ähm, um es vielleicht ähm, vorwegzunehmen mit Ihrem Standardbroker oder mit normalen Future handeln können. Das ist momentan an den Börsen ähm, ja, die einzige wirkliche Kryptowährung, die als Future handelbar ist. Natürlich dann auch mit Future Optionen und alles äh, allem, was dazugehört. Und wir sehen eigentlich hier nochmal sehr gut äh, in dieser Übersicht, äh, was das Ganze jetzt in den letzten Wochen so interessant gemacht hat. Und zwar haben wir hier einen Verlauf. Der Wert hat sich mit äh, Bitcoin selbst, glaube ich, glaub, ist hier so um die. 18.000 Dollar und in der Spitze, was wir jetzt vor wenigen Tagen hatten, waren wir hier bei 42, also innerhalb von nicht mal einem Monat hat sich hier der Bitcoin um 100% oder mehr als 100% entwickelt und auch interessant, jetzt kommt natürlich, jetzt ist das, was für uns auch interessant ist, das Volumen hinzu. Wenn Sie mal sehen, das sieht jetzt im Vorfeld immer als wenig Volumen aus, also zumindest was hier der Future anbelangt. Wir sind jetzt hier bei 15.000, 20.000 Future-Kontrakten pro Tag. Das ist auf jeden Fall ein, ein sehr gutes Niveau und wird, glaube ich, auch dieses gesamte, oder hatten wir ja in der letzten Woche schon gesehen, den gesamten Kryptomarkt äh, der verschiedensten Kryptocurrencies hier auch noch mit nach oben ziehen. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt sehr, sehr viele Anbieter, was Plattformen anbelangt, was Einzahlungen anbelangt und da hier sehr viele Anfragen auch kommen, wo, wo beginnt man, was ist vielleicht eine Empfehlung zur, zur Auswahl auch der der Plattform, der Handelsplattform, wie zahle ich am besten ein? Weil auch da gibt es natürlich sehr, sehr viele Stolpersteine, würde ich jetzt mal behaupten, bei den Gebühren. Ob Sie jetzt zwei Prozent auf eine Einzahlung als Gebühren haben oder mit Kreditkarten teilweise, bei manchen sogar. 4-5% oder mehr, sind das natürlich alles äh, Faktoren, die ja sorgfältig beachtet werden müssen, ähm, weil sie ihre Performance natürlich dann deutlich äh, verringern, auch wie ist das Ganze abgesichert und ähm, das sind natürlich ähm, Dinge, die glaube ich auch viele ähm, alteingesessene Aktieninvestoren oder auch ähm, andere Märkte wie Futures momentan noch ein Stück weit abhalten, als sei denn natürlich hier der Crypto-Future als solches, ähm, der hier natürlich an der Future-Börse CMI handelbar ist, äh, wollen wir mal auf diese Punkte in den nächsten Wochen eingehen, dass wir hier mal einen Checkup machen, Ihnen vielleicht auch ein Beispiel geben, äh, was gute Möglichkeiten, was gute Konditionen anbelangt, äh, dass man hier auch ein Stück weit äh, ja, Aufklärung leistet, äh, wie man am besten beginnt und äh, dass sich vielleicht auch ein Stück weit in den nächsten Wochen mit einarbeiten kann. Ja, und äh, dazu würde ich Sie natürlich ganz herzlich einladen, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, dass Sie auch dieses Video dann ähm, nicht verpassen. Vielleicht noch ein paar Fakten ähm, zum Kryptomarkt selbst. Ganz kurz nochmal ein Stück zurückgehen. Nur für diejenigen, die sich jetzt vielleicht damit noch nicht auseinandergesetzt haben, ähm, dass wir es hier einfach mal im Vergleich sehen, ähm, ja, leider beim Future ist es ähm, jetzt von der Laufzeit in der Form jetzt nicht möglich. Wir gehen mal ganz kurz auf den Continuous Future, das ist der Januar Kontrakt. der hat natürlich jetzt nicht die lange Laufzeit, wir können auch den Index, glaube ich, nehmen. Also nur, dass Sie auch mal einen Vergleich sehen, wie, wie Schwankungen natürlich sind. Das ist natürlich zum einen eine Chance, ähm, auch für Intraday-Trades oder für kurzfristige ähm, Trades, wenn dann eine, eine gewisse ähm, Bewegung vorhanden ist. Aber ähm, auch gerade, dass man sich hier ähm, mal vor Augen führt, wie das im Vergleich jetzt bei der Aktie zum Beispiel aussieht ähm, oder ähm, wie das ähm, im Vergleich zum, ja hier haben wir es, Daily Candles, gehen wir nochmal zurück auf die Weekly. Ja, hier, hier wird es glaube ich ganz gut klar, wenn es dann von dem Zeitraum nicht ganz so weit zurückgeht, wie ich es mir jetzt äh, gewünscht habe. Lädt er äh, den Chart gerade noch einmal neu? Ähm, auf die das natürlich hier 100%, wir haben es ja eigentlich gerade im Beispiel schon gesehen, 100% in der Woche ist ähm, bei den Penny Stock, ähm, bei anderen Werten, sich auch im Pharmabereich, sicherlich keine, keine Seltenheit, aber bei den Kryptowährungen ist es jetzt nicht nur für den Bitcoin, ähm, sagen wir mal von den Schwankungen und so, sondern auch für, für viele andere Werte, wo wir wirklich ähm, Riesenprozentuale ähm, Veränderungen sehen. Hier alleine heute, und heute ist jetzt kein ähm, extrem großer Tag, haben ähm, wir 10% äh, Zugewinn. Das heißt, man muss sich natürlich hier schon anders positionieren, aber Stop-Loss ähm, Stop oder Profit-Target anbelangt, also sind viele Dinge zu beachten. Die Handelszeiten, ganz an, äh, angefangen 24 Stunden, sieben Tage die Woche, das wird man so als Aktienhändler nicht kennen. Ich meine, das Maximale da haben wir im Forex, wo wir von ja, ähm, Sonntagabend kann man sagen, bis Freitagabend auch durchgängig handeln kann. Außer natürlich viele Dinge hier, die zu berücksichtigen sind. News, wie es es bei Aktien gibt, kennen wird es in der Form oder gibt es wenig, bis, ähm, gar nicht bei manchen Titeln. Also es sind einige Dinge, die hier noch mit zu berücksichtigen sind. Aber ich glaube, das Thema wird natürlich auch mit Zahl-Bezahlsystemen für die Zukunft interessant. Also von daher wird es jetzt als ähm, langfristiges Investment sicher auch eine Rolle spielen, ähm, so wie sich ein paar Aktien ins Depot packen kann. Das natürlich bei diesen Kryptowährungen auch ganz interessant werden und gerade auch ähm, Inflation oder andere Themen oder auch Währungsschwankungen in vielen Ländern ist es sogar ja schon ähm, ohne Probleme möglich. Natürlich hier äh, bei vielen Sachen. Über ähm, die Wallet zu zahlen. Ähm, von daher sind das natürlich alles Themen, die auch mögliche Investoren auf den, ähm, ähm, hier auf den Weg äh, bringen, da das Volumen nach oben zu treiben. Und wie wir wissen, Volumen bedeutet dann häufig auch ähm, den dementsprechenden Anstieg in den Währung selber. Jetzt sind wir hier auf einem Allzeithoch, äh, äh, das, was wir vor drei Tagen gesehen haben. Aber es wird natürlich auch hier immer wieder Schwankungen geben dies äh, einen ermöglichen, dann vielleicht zu einem günstigeren Kurs einzusteigen. Deswegen nochmal der Hinweis: äh, abonnieren Sie unseren Kanal, sodass Sie auch dieses Video, falls Sie äh, sich für Kryptowährung interessieren, nicht verpassen, wo wir hier noch einmal etwas äh, genauer ins Detail gehen. In dem Sinne, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal.